Ich grüße euch aus dem Centre in Aachen. Wir hatten heute eine wunderschöne Veranstaltung zum Thema Europa mit Gästen aus den Niederlanden, Belgien und aus Deutschland. Und ähm, es war ein sehr, sehr angeregtes äh, Diskussionsumfeld mit sehr vielen tollen Ergebnissen. Und ähm, einige davon möchte ich euch nicht vorenthalten und lasse einfach mal die Mitglieder zu Wort kommen so wie es sich gehört und würde mich freuen, wenn ihr einfach mitbekommt, dass man dadurch auch die Möglichkeit hat, in Europa durchaus noch seine Stimme äh, ja, irgendwo einzubringen und mitzumachen an diesem Projekt Europa. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Eindruck. Ich hätte jetzt auf Anhieb keinen. Eigentlich, dass der Bürger mit mehr mit einbezogen wird. Das, das wäre mir ganz wichtig. Nicht, dass immer da entschieden wird und, ja, und wir sollen machen oder, oder auch nicht. Also ich freue mich auf den 6. Mai und äh, das ist also eigentlich meine Botschaft, dass die EU äh, den Bürger mitnimmt. Gerne. Das eine tun und das andere nicht lassen. Also sich um die EU im Inneren kümmern, dass wir politisch schlagkräftiger werden und auf der anderen Seite aber gucken, dass wir regeln, dass wir als EU Einwanderung äh, legalisieren und Wege finden, so dass wir gemeinsam wachsen können. Oh ja, ähm, auf den Weg geben würde ich Ihnen: ähm, Europa muss schauen, dass es äh, nicht ein Projekt der Eliten bleibt, sondern auch äh, niederschwellige Angebote schafft, um weil sie auch die Bevölkerung mitnehmen muss. Sonst äh, äh, sehe ich die Gefahr, dass äh, die ganzen tollen Impulse, die von Europa ausgehen, äh, überhaupt nicht umgesetzt werden können, wenn die Bevölkerungen der unterschiedlichen Länder auch nicht mitziehen. Ich würde zwei mitgeben. Gebt die Europäische Union nicht auf, kämpft für dieses Projekt, das es wert ist, das lebenswert ist, das sozusagen in Menschen Freiheit, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit seit 70 Jahren gibt und stärkt die Euregios, stärkt sozusagen grenzüberschreitende Zusammenarbeit als ein Europa im Kleinen. Da wächst Europa. Das, was wir momentan für einen Status haben, das ist erst der Anfang. Es kommt noch viel mehr.